Fühlen Sie sich auch manchmal so im Studium? Dann haben wir etwas für Sie. Ein Konstruktionsentwurf voller Spannung, Wettbewerb, neuer Erkenntnisse. Aha! Pump and Spin! Viel Spaß dabei!